Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie Sie über die Funktion Voraussetzung den Lernweg der Studierenden steuern können. Kurz zur grundsätzlichen Funktion von Voraussetzung. Damit können Sie einstellen, dass ausgewählte Aktivitäten in Ihrem Modulkurs für die Studierenden erst nutzbar werden, wenn entweder eine andere ausgewählte Aktivität zuvor erfolgreich abgeschlossen wurde, die Nutzerinnen in einer bestimmten Gruppe eingeteilt sind, ein bestimmtes Datum erreicht wurde oder eine gewisse Bewertung in einer vorherigen Aktivität erreicht wurde. Gehen Sie zuerst in den gewünschten Kurs, in dem Sie Voraussetzungen einstellen möchten. In diesem Kurs soll beispielsweise eingestellt werden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Testforum erst verwenden können, wenn sie die Einwilligungserklärung bestätigt haben und eine gewisse Bewertung in einer Prüfung erreicht haben. Aktivieren Sie zunächst den Bearbeitungsmodus, um Einstellungen vorzunehmen. Klicken Sie bei der Aktivität, die mit den gewählten Voraussetzungen versehen werden soll, auf Bearbeiten und dann auf Einstellungen bearbeiten. Im Bearbeitungsfenster scrollen Sie nach unten und klicken auf Voraussetzungen. Hier können Sie unter Voraussetzungen hinzufügen nun auswählen, welche Voraussetzungen hinzugefügt werden sollen. Zuerst wähle ich hier in diesem Beispiel aus, dass eine andere Aktivität abgeschlossen sein soll. Dafür klicke ich auf Aktivitätsabschluss. Hier können Sie alle Einstellungen dazu vornehmen. Wählen Sie aus, ob die Teilnehmer die Bedingungen erfüllen müssen oder explizit nicht erfüllen dürfen. Unter Aktivitätsabschluss wählen Sie nun die entsprechende Aktivität. In diesem Beispiel wähle ich die Aktivität Test. Er stellt eine Form der Einwilligungsbestätigung dar. Dies ist ein praktisches Beispiel, wie Sie Datenschutzbestimmungen oder Prüfungsverordnungen in elektronischer Form vor der Weiterverarbeitung abfragen können. Geben Sie dann die Bedingung an, die erfüllt sein muss. Die Teilnehmenden müssen also zuerst den Test Einwilligungserklärung bestätigt haben, um im Forum agieren zu können. Somit kann sichergestellt werden, dass zuerst die Einwilligung zur Datenverarbeitung gegeben wurde, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer öffentlich im Forum schreiben. Nun soll außerdem noch eingestellt werden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich bei einer anderen Aktivität eine gewisse Bewertung erreicht haben müssen, um das Forum nutzen zu können. Dafür klicken Sie erneut auf Voraussetzungen hinzufügen. Wählen Sie nun Bewertung aus. Bestimmen Sie, welche Aktivität bewertet werden soll. Sie sehen hier auch, dass Moodle automatisch nur die in Frage kommenden Aktivitäten auswählt, die eine Bewertung besitzen können. Aus diesem Grund zeigt es in dieser Liste auch andere Aktivitäten, als in der Liste der Aktivitätsabschlüsse. Für dieses Beispiel wähle ich aus, dass die Prüfungsbewertung betrachtet werden soll. Dann kann angegeben werden, in welchem Bereich die Bewertung der Aktivität sein soll. Ich möchte hier beispielsweise, dass alle Teilnehmenden, die mindestens 50% in der Prüfungsaktivität erreicht haben, das Forum sehen können. Nun sind alle Voraussetzungen eingestellt. Wenn Sie eine davon wieder löschen möchten, können Sie außerdem hier auf das kleine Kreuz klicken. Wenn Sie zufrieden mit den Voraussetzungen sind, speichern Sie ab. Das Forum ist nun nur für diejenigen nutzbar, die die Einwilligungserklärung bestätigt und eine Bewertung von mindestens 50 in der Prüfung erreicht haben. Dies wird hier auch unter dem Forum angezeigt. Das Forum selber ist grau hinterlegt und damit noch nicht nutzbar für die Studierenden. Wenn Sie möchten, dass die Teilnehmenden die Aktivität mit den Voraussetzungen noch nicht sehen können, bevor sie diese nicht erreicht haben, klicken Sie nochmals im Bearbeitungsfenster unter Voraussetzungen, auf das Augensymbol neben den einzelnen Voraussetzungen. Nun sind diese unsichtbar und somit auch das Testforum als solches. Erst wenn die Teilnehmenden alle Voraussetzungen erfüllen, werden sie das Forum überhaupt sehen und nutzen können. So können sie die Funktion Voraussetzungen für ihre Aktivitäten nutzen.